Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia, die Definitive Edition. In der letzten Folge haben wir uns einige Kostüme freigeschaltet, per DLCs und uns angeguckt. Dann sind wir hier im Labyrinth, wo auch immer. Ich sehe noch nicht mal unten, wie das heißt. Geil. Oder oben rechts ist das, glaube ich, ne? Und ja, wir gehen jetzt hier noch mal rein, weil ich habe nachgeguckt im Internet und man muss, um in Kolosseum weitermachen zu können, da gibt es noch eine Ebene, die man machen kann. Muss man erstmal hier das Labyrinth erledigen. Geil, ne? Dann habe ich auch noch nachgeguckt, ähm, was härter ist. Das hier oder äh, die Nekropole. Und die Nekropole ist sehr viel schwieriger anscheinend. Und da soll man erst später hin. Und ja, deswegen sage ich, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken, was hier noch so ist. Meine Frage ist, jetzt, habe ich noch dieses falsche Geld? Das Fake Geld? Äh, ich glaube nicht, ne? Nehmen an, nicht, ne? So, gehen wir mal nach links hier rein und gucken was hier uns hier so erwartet. Ähm, ich werde dazu so machen, ich werde hier einfach eine Menge rausschneiden von dem, weil jetzt die ganzen Kämpfe hier rausschneiden, äh, drin zu lassen, ist wahrscheinlich ein bisschen nervig und ja, zieht sich so, glaube ich. Deswegen lassen wir mal. Mach. Und kümmern uns hier weil nicht. Die Schätze und also was, also nicht Muss auch mal gucken, ob die Schätze jetzt irgendwie hier alles wert sind oder nicht. Und ja, jetzt mal, wenn irgendwas spannendes passiert, wenn ich den Truhe öffne oder so, dann schalte ich euch hier rein. Und ja, ich nehme an, ihr werdet nicht so viel verpassen. Ne? Ich habe gerade diesen Eingang gemacht hier, diesen wir als sie hat gemacht hat. Cool gut abgetimt. Also ja, ich mache jetzt noch den Kampf hier. Öffne die auch guck, ob da was Geiles drin ist. Jetzt mal, wenn der Cutscene kommt oder irgendwie so was oder ein Boss, dann kann ich euch auch mal reinschneiden. Aber ansonsten, ja, natürlich darf man meistens hier rausschneiden. Also guck mal, was in der Truhe ist. außer hier ist noch irgendwo ein Gegner. Ein Gott. zählt also ja dann sehe ich euch wenn ich was finde irgendwas interessantes und ja bis gleich so kleiner staatsbericht ich bin wieder da wo wir aufgetan beim letzten mal und ja scheint sich nicht viel geändert zu haben ne müssen immer noch gegen alle monster und zu so kämpfen und die truhen aufmachen und ja das falsch galt scheint ähm, von meinen letzten Run noch da äh, geblieben zu sein ich habe einzelne truhe gefunden und eins habe ich gerade von jäger bekommen und ja es war ja das schon vorher nehme ich an also ja äh, sieht so aus als tun die mit jedem Run irgendwie noch drin bleiben bis ich die irgendwie ausgebe für irgendwas nehme ich an und ja guck mal was hier jetzt passiert wenn ich durch eins dieser portale gehe wenn ich nach oben gehe kommt man wieder ganz raus ne vielleicht passiert jetzt irgendwie was sieht aber nicht so aus also ja wir müssen wieder hier gegen monster kämpfen und truhen aufmachen so wie es ausschaut ich dachte, da kommt jetzt vielleicht noch so eine cutscene aber nö. also ja dann sehe ich euch bis wieder was instanz passiert also bis gleich Okay, da ist Mister Schlag mich tot, Barbaros oder barbatos oder so Ne, machen wir die mal kalt. Jetzt irgendwie so zwei Ebenen weiter als oh Gott. Äh... da Machen wir mal so. Ähm... Ah, repeat ey. Das ist so verwirrend, wenn der hat macht, mal aber aus Gedenken. habe habe ich gerade Estelle im Team. So, warum muss ich jetzt echt hier jeden einzelnen von denen analysieren, bevor ich die erledige. Na gut, komm her. Äh, mein Gott. Habe ich schon analysiert? So, äh, weiter. Jetzt müssen wir alle hier untersuchen mal die dort gedenken entschuldigung ja so ich habe eine gute strategie wird vielleicht sehen alle jetzt machen wir den ja boom genau ich um hoffentlich alle weg mit einem schlag oder zwei und natürlich müsstest du jetzt auch mich losgehen du also so zu meiner strategie da muss natürlich zu mir hingerollt kommen noch mal geht noch mal weg von mir geht die ganze zeit auf mich los ja schon erreichen das gibt es jetzt nicht da okay er dürfte jetzt eigentlich aber nicht so schwierig sein aber glaube ich nicht so schwer zu bekämpfen damals. Ne? War ich ja nicht schon vor Jäger irgendwie ein Boss? Ja, schaffen wir, kommt. Oh. Ja, ist er überhaupt. Barbaros, nicht Barbatos oder Barbaros. Ja, wenn irgendjemand so Barbaros oder so irgendwie heißt, verwechselt die man mit jeder einzelnen Variante von diesem Namen. Okay, ist gut. Alter. Aber oh, Zack, zack, zack. Na, ich spiele es zell, damit ich ihre Waffe irgendwie hoffentlich ein bisschen hochlevel. Äh, äh, äh. so Komm her. Komm her. Und komm mal noch nicht mal fertig. Ich habe diese daher Combo am Ende noch mal gemacht. Ja, mein Powerhammer hat den betäubt. Sehr gut. Merkwürdige Tools haben jetzt Tools Animation. Natürlich, also repeat ist auch wunderschön. 48.000 Erfahrungspunkte ist echt gut zum Leveln. So, jetzt habe ich aber gesehen, hier waren mindestens schon zwei drohen komischerweise und ja. Sieht so aus, als würden wir ja eine ganze Menge an Bossen hier bekämpfen. Amulett. Oh, das ist cool. Das ist ein seltenes Item. Findet alle physische Beschwerden. Kann man ja mal machen. Und Mondstein. Also auch nicht so schlecht. Und schon einige coole Sachen, so. wir aber jetzt landen. Okay, also scheint definitiv verschiedene Wege zu geben. Ne? Ich weiß nicht, wo die uns hinführen und ob das einen Unterschied macht, aber irgendwann wird das schon bedeuten. So, ich sehe euch dann, wenn ich wieder zum nächsten Boss oder so gelandet oder so, keine Ahnung. Also bis gleich. Okay, ich habe es erst gemerkt, nachdem ich in diesen Soldaten reingerannt bin, aber dieser Soldat äh, stellte sich heraus als. Adekor beziehungsweise Bockus und ja, die müssen wir natürlich auch noch mal einmal bekämpfen. On screen, und wir gehen langsam die magischen Augen aus. Das finde ich nicht so gut. Jetzt keinen Bock, irgendwie weil ich nicht den finalen Boss oder so hier zu treffen. Ich kann den oder die nicht analysieren nee. oder es keine Ahnung, das wird mich ein bisschen nerven werde ich jetzt mir meine Dinger mal aufsparen oder ich gehe noch mal raus. Nicht so. Ich meine, das dauert schon so ein bisschen, hier durchzurennen. Aber ich habe 300 Spielstunden schon fast und ich habe schon nervigere Sachen gemacht hier im Spiel. Also wenn ich jetzt noch mal hier raus und reingehe, dann macht das für mich jetzt auch keinen sehr großen Unterschied mehr. Ist schon mal nicht schon so Alltag für mich hier. Wenn ich hier sitze und weiß ich stundenlang kämpfe um irgendwie meine waffenfertigkeit zu lernen oder meine charaktere hoch zu leveln jetzt hier noch mal zweimal rausgehen und noch dreimal gegen die kämpfen muss oder nicht ist jetzt für mich nicht mehr so stressig Auch. einfach aus der explosiven art rausgehauen die sind übrigens ziemlich einfach wie man gerade sehen kann ne? so, du jetzt hat beide noch sind halt diese beiden clowns also die werden nicht ja so eine große herausforderung sein jetzt wenn die damit 200 werden oder so na gut ist sie gehen mehr erfahrungspunkte äh, wieder hoffentlich also um die 30.000 werden ja, nett noch nämlich schön hochleveln mehr level bedeutet mehr kp und tp bedeutet mehr fertigkeitspunkte ja wenn ich mit kp und tp irgendwie nach maximum reich ja dann kann ich diese ganzen lebensbonus und mental bonus endlich mal rausnehmen das auch so gute 30 punkte sind die ich dann wieder für was anderes ausgeben kann und so wir werden nur noch stärker unser so teufelswaffen werden auch hochgelevelt nebenbei also, ja, wir werden immer stärker. Je Länger wird Spiel spielen. Wer hat gerade 40.000 Erfahrungspunkte? Geil, super, das ging daneben. Wir haben falsch galt bekommen. Cool, so kann ich jetzt irgendwie hier wieder raus. Ich glaube nicht. Nein, gegen Jäger gekämpft habe. Da waren ja auch so zwei, drei Dinger zur Auswahl. Ich, ich nehme an, das ganz oberste. Ließ mich dann nach draußen gehen ne? aber ich habe jetzt irgendwie nicht so einen unterschied gesehen zu den anderen portalen also ich weiß nicht ähm, wie ich so einen ausgang erkennen kann ah, laufen ja normale gegner um ja okay dann sehe ich euch gleich okay ich habe sofort gewusst dass irgendwas schlimmes kommt weil, weil ich hier ungefähr hier gestartet habe und nicht sehen konnte wo ich hinlaufe und da bin ich ganz langsam hier runtergelaufen. auf einmal boom sehe ich da was ganz dickes und ja gehen wir mal da rein und kämpfen weil darum geht es in diesem spiel kämpfen aus oh. gedenken das ist ein gigantum monster mit gigantum monster musik und also was ich habe zwei alles teile übrigens gerade den schatz drum gefunden das fand ich nicht schlecht Zu langsam würde ich echt mal einen ausgang finden weil mir gehen die magischen augen aus und will ich neue gegner treffen und die nicht analysieren können würde mich nämlich ganz schön aufregen wenn ich schon die gegner treffen dann muss ich auch analysieren ne? ich weiß ich eine chance habe die nummer zu bekämpfen spätestens wenn ihr irgendwie ein finaler boss oder so wartet da kann ich den oder die noch einmal bekämpfen und ja dann habe ich meine chance verpasst da würde mich nerven so, du bist im dingens also mache ich den ja im überall limit also mach ich den ja Sehr gut ja, vielleicht mal den hier machen Ach man ehrlich machen einfach Passt voll zu ihrer Kleidung. Okay jetzt nicht so viel abgezogen, aber was soll's. Er ja schon wieder im Überlimit. Ich hoffe, du gibst mir eine Menge Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir sind wir alle kurz davor, Erfahrungspunkte zu kriegen. up zu bekommen, meine ich. nicht. Okay, oh Gott! Aber ich muss echt die Rolle ausrüsten. Er wird nervig mit einigen Gegnern. Ich mich die ganze Gegend hier ballern und ich kann nichts machen. Ach, komm ja hier kannst du dich wieder aufstehen, ne? Richtig vernünftig treffen kann. Oh man! Oder ist gleich tot ich? Ja, ich dachte, wir haben noch eine Menge vor uns, aber nee. Zaubern, zaubern, zaubern. Holy Rain. Oh, oh der hat das gemacht, was? Was hat? Auch nicht. Der ist tot. Sehr cool, 30.000 Erfahrungspunkte. Seltsamer Stein, jeder ja, Lab cool, falsch galt. So, Und dann suche ich ja noch irgendwie eine Truhe. Wahrscheinlich ist ja aber nicht. Jetzt würde ich sagen, dass ich nur in diesen einen Ort bisher jetzt rausgehen konnte. So, da ist eine Truhe. Alles da halt schon wieder. Nehme ich gerne. Muss ja nie, weil man die gebrauchen brauchen kann. Hier ne? gibt es wieder nur einen Ausgang. Ne? Ja. Gut. Ich hoffe, man kann nicht irgendwie hier so im Kreis laufen oder so. Manchmal gibt es mehrere Orte, wo man hingehen kann. Ne? Mehrere Portale, die man benutzen kann. Und ich hoffe, wenn man nicht irgendwie eine bestimmte Reihenfolge vom Portal nimmt, damit man immer wieder im Kreis läuft. Wäre ja, ein bisschen doof. Und das ist Estelle. Okay. Ja, kann man ja mal machen, ne? Ich nehme an, da ist Estelle, als wir die mit Yuri bekämpfen mussten, ne? Hier kann ich nicht lang, okay, da war nur eine Truhe, glaube ich. Gott. Schön nicht Der Weg, meine ich ja komm mal her. danach kann ich leider nicht mehr gegen irgendeinen boss hier kämpfen weil ich keine magischen augen habe so, es zu dieses gedenken so jetzt am besten keinen neuen Boss mehr treffen ne? du bist nicht die echte ich bin die echte Außerdem kann ich besser angefallen sitzen hier ja, also wie den hier. ich weiß gar nicht was sie sagt ich finde das voll putzig. 1-2, yeah. sag one, one. ja. Sagt sie 1-2, Jon? Ja, Jon ist 4, äh, ne? Ich dachte erst, ich sie in Englisch und Japanisch, aber ne. Aber die Gegner scheinen irgendwie nicht stärker zu werden, habe ich so gefühlt. wenn die hocken immer noch so auf level 60er level oben Und deswegen einfach als der finale boss also die dritte stufe von dem jedenfalls also ja ich glaube, man hätte ja schon ich glaube es war nicht gedacht dass man im ersten spiel durchlauf direkt in die dritte form kämpft ne? Man hätte erst irgendwie die zweite Form mindestens erledigen müssen, ne? dann hätte man irgendwie bei den Teufelswaffen sammeln müssen, und dann hätte man noch mal gegen ihn kämpfen müssen. Ne? Hätte man vielleicht erstmal mal hier hingehen sollen, dann gegen die dritte Form, ne? irgendwie so was ja, geblieben, was keine mystische Art. sie okay, hat ja auch keine eingesetzten juri aber trotzdem. gott aber ich habe schon nur erreicht hat sich vor mir entkommen falsche ist jetzt beinahe elise sagen hat man es gemerkt sehen aber ich vergesse mal dass ich diese fähigkeiten habe und ich nicht mehr stolpern kann oder wie man das nennt taumeln stolpern möchte meint Smash Bros. ja in welchem Teil war das, wo man zufällig stolpern konnte, war dem im Brawl oder war das in, äh, in der Wii U Version, der 3DS? Ich weiß nicht. Gott, schrei. Ja, 30.000 Erfahrungspunkte schon wieder. joink Ja gut sieht Nicht so aus als könnte ich hier noch mal rausgehen. Schade, also ich muss jetzt hier und da haben wir noch ein Boss. Kommen wir mal mehr Bosse? Okay, warum nicht? Ähm, einmal bitte hoch ein ja, für jeden Mann und Frau schon wieder in Ordnung. So, ich kann ich natürlich nicht äh, analysieren, Man hat mich ein bisschen ankotzt. Aber okay, wird ich trotzdem bekämpfen. Dreck. Ich jetzt einmal mit Pete. Ja, dann kann ich den seine AP sehen, aber nicht auf Dauer, oder? Doch. Doch? Okay. Okay, ist er jetzt dauerhaft analysiert weil ich den mit repeat einmal analysiert habe natürlich sehr cool ich dann die ganze zeit magische augen verschwindet aber vielleicht mal gucken ob ich was klauen kann von denen Und nee, ich habe das habe ich, ich hab jetzt noch mal links angepackt nicht ich kann da gucken monster buch hinterlassen ist übrigens nicht so schwer so nebenbei bevor ich jetzt hier, nein dass ich mein finger auf meine stirn packen boom nein immer eine sekunde danke jetzt bin ich im ruhm so wie juri er hat ein schwert ausgerüstet hat okay soll vielleicht mal Rolle ausrüsten? Ich habe schon wieder vergessen, es halt dauert ein ganz schönes Weilchen, bis sie mal wieder aufstehen kann. Stell ich fest, aber hast meine Art blockiert und schon sagen, warum packe ich nicht meinen Finger auf? Verstehen das schaffen wir noch so? Ja, wieder 30.000 Erfahrungspunkte. ja, nur ein Weg kommt jetzt noch ein Boss. Kommen jetzt nur noch Bosse. So, meine Frage ist jetzt natürlich, wo er jetzt nee, erzählt er ja nicht als Mensch, ne? Und was zählt er denn? Wie ist magisch äh, anorganisch? Äh, Mensch. also nicht als mensch sehen. ich muss mal kurz gucken ja sieht nicht so aus nämlich nee, sieht nicht so aus Beast. vogel mag ich wird oder mag ich jetzt ja mal einschätzen ne? äh, mein gott wo ist er denn wasser weil wegen schiff nee anorganisch gar nicht schnell, anorganisch müsste das halt sein. Was <lacht> Wie er überhaupt noch mal? Ich habe vergessen. Wow, wo ist er? ist er? oben angeordnet irgendwo. Nee. Alter. Äh. Wo ist der? ist jetzt echt so blöd und den zu finden Robert vogel magisch aber ich glaube da war er gerade da fluchwanderer gedenken der wird sogar analysiert wenn repeat in einmal anvisiert okay cool dann kann ich eigentlich weitermachen einfach jetzt durchrennen weiter so ähm, das sollte ich vielleicht mal heilen ne? Und dann tun wir mit dem mal rolle ausrüsten damit ein bisschen einfacher wird hier Wo auch immer das noch mal ist ne? Will erst mal gucken vielleicht ob hier jetzt überhaupt rolle da nee, was ich habe doch Hä? wissen wissen das mit dings ja und man in der luft hier egal so, ich will jetzt erstmal mal hier irgendwie nur ein gegner ist oder nicht das ist oder oh, das sofia ist das ist ja äh, ein schutt und asche war so, und da war schon der nächste boss <lacht> was ich dachte das wäre eine bonus dungeon und kein boss rush okay also kann ich einfach nur die gegner ja kann ich einfach nur einmal so anvisieren und dann weiß ich alles über die ne? brauche ich aber keine magische augen ich hatte ich ein bisschen früher schon gewusst habe. die Dinger kosten ja nichts ne? Also repeats sozusagen mein Notfall magisches Auge. aber ah, oh, jemand hat gestochen, glaube ich. Ist dann echt ein Gigantum Monster. Kriege ich irgendwie voll locker lockig erledigt. Ich kann gar nicht aufstehen. oh ich habe gerade meinen Dings eingegriffen. Ah, ich bin taumelfrei kannst mir nichts für eine weile Boom. ist das dann noch mal ein so alter da macht schaden Na, eine komme nach der anderen diese fähigkeit wo sie noch drei zusatz macht finde ich so geil und dann locker auf sechs kombis äh. Ja, Wo gehst du hin? Why are you running? hier oh ganz schön schaden. Oh, okay. Okay, wieder 3000 30 Erfahrungspunkte. Mein Gott, jetzt voll einfach zu leveln. Ich es gut. Cool. Nein, meine Truhe habe ich gesehen. sie also sagt so müssen wir jetzt hier echt knallert durchgehen, ne? ohne aber die truhe wird zurückgehen können Und das gummi äh, hier fehlt irgendwie niemanden was oh äh, ja dann müssen wir uns ja wahrscheinlich so durchkämpfen bis zum ende nehme ich mal an falsch gealt da kommt jetzt noch ein boss Langsam, also nicht. Das ist aber auch genug, ne? Ich glaube, wir kommen noch ein Boss, ne? Ist hier noch kein Gegner? Eine normalen. Oh mein Gott, jetzt kommt auch noch Clint. Noch Clint Eastwood. Hm. Jeder einzelne Boss im Spiel kommt jetzt hier einmal noch. Oh, die auch noch. So, Gedenken. Tysons Gedenken. Ich weiß nicht, ob ich einmal so anvisieren muss. Ich mache einfach mal. Dann war mal den hier. Also super. Oh mein Gott. Lass mich. Wow. Einfach meine Strategie jetzt Nicht bringen, dem seinen losgehen. So boom. Ja, dann entscheide ich mich dich gerade anzugreifen. da kommst du mit deiner mystischen Art. Ja der Hölle, da hat Schaden gemacht du. Oh, nee, das wird nervig. auf den als erstes losgehen. In seinen blöden. Ich jetzt Trefferfähigkeit. im Kolosseum schon nervig war. Ich glaube, man kann irgendwie Leute auch wieder beleben. So. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Okay. ich mal kurz aus. Warum setzt du keinen Dings ein? Ich sogar gemacht. Danke. mein eigenes Kommando überschrieben. Okay, ich kann sehen, wie das hier ganz schön nervig sein könnte, wenn man jetzt nicht auf Level 100 ist, so wie ich. Weil ich hatte den finalen Boss hier erledigen musste. Aber wenn ich jetzt hier, nachdem ich hier die zweite Stufe von Duke erledigt hätte, direkt reingegangen wäre, dann wäre es hier ganz schön nerviger gewesen. So ungefähr auf meinem Level gewesen wären und ja, ja ganz schön dämlich gewesen, aber ich bin jetzt ein bisschen stärker als das. Gleich down sein kommt schon 73.000. Lange nicht wieder diesen Mist einsetzt, dann tödlichen treffern Ich habe ich das schon. Jetzt aber den ja so jetzt zaubern, was das Zeug hält. Bitte gehen nicht um. Jetzt macht er das natürlich. Was war das denn? Warum man denn jetzt alle bitteschön tot außer repeat? War das denn jetzt schon wieder, ein Junge? Ey, der Typ ist so unfair zu bekämpfen, ey. Ich kann einfach meine Charaktere one Hey, wie unfair! So. Oh mein Gott, ey. Oh, mal weg von mir? Ey. Der ist schon wieder am Leben, was? Ah, du hast den wieder belebt, Oh mein Gott! Hey, Junge, drücke doch mal ein bisschen ab. Ich nicht, warum Rolle nicht funktioniert, Jetzt kommt die auch noch Ecke Ah, da wird nervig hier, Ich verstehe nicht, warum Rolle nicht funktioniert, Nein. ja dann ja, kommt sie gleich weg so oh, du komm her okay mein nerviger Kampf der erste nervige Kampf hier ah, posen der war neu der spruch am ende meine ich so okay jetzt ist mal genug mit dem boston okay ich hätte jetzt gerne mal so ein freifahrtschein nach draußen ja, ist bestimmt irgendwo eine truhe äh. So leute wird jetzt gerne mal wieder kurz hier rausgehen. 86.000 galt watt Und auch. Na oh gut. Dann gehen wir weiter. Können wir jetzt noch für Bosse kommen. also nicht. So. Ist das Alexei? Da ist Alexei, oder? Ja, super. Das wird ja ein Spaß okay ich glaube ich komme nicht mehr raus so, jetzt kommt er wieder mit seinen heilungen ne? macht mich voll fertig da so, komm er. muss eigentlich nur aufhalten natürlich wieder heil überhaupt nicht nervig oder so ne? war das gerade? Okay der ist immer noch einfacher als die drei Feinden. So. wenn eine Bombe jetzt losgeht. Oder was auch immer war. Macht mir nichts. So, allein Mitteltrank brauche ich. Schwäche Trank hier. Wo wir es gleich nicht dazu kommen, dich zu heilen, ne? das dafür sorge er ist gerade versucht, glaube ich. nur sehen, wie der sein Schwert so genommen hat da nach unten. Ne, das war der Angriff, glaube Aber der hat den Angriff, glaube ich, erst später immer eingesetzt, ne? wenn er so bei der Hälfte war. Ne? Okay. solange wir ja nicht du oder so begegnen diesem blöden lande verirrt habe das Gefühl das wird noch machbar sein hier alles mein was könnte noch schlimmer sein als Duke mal ganz ehrlich na nee mal 100000 wir ein Ding ja mal geil das gibt's nicht ah jetzt 10000 Gott sei Dank ey noch abgezogen mit zwei kombos muss, nämlich mal eine halb Combo. Ja, ich setze immer die gleiche Combo ein, aber egal. Das tell habe ich jetzt nicht so einen ganzen Freiraum mit Attacken. So, da da das ist gut abgetimed gewesen. Na, ich dachte, sein überlimit mit ablaufen jetzt. Aber die Zeit ist da eingefroren, also hätte nicht gegangen, ne? Sein Schwert sieht aus wie er vom Monster an tag Ja, das Kirin Schwert aus wie so eine Koralle aussieht. Oh, der ist schon leicht tot. sehr gut. Sehr gut. Kein Alexei mehr. Du warst gerade im Überlimit, ehrlich. Ich gehe mal sicher. Er war noch nicht mal von der Minute im Überlimit, ey. Er wechselt merkt er schon wieder da rein, doch voll geschietet Du bist ein Du bist Freak. Nicht so geil von den Gameboys. Du bist ein Freak, Bowser. Oh wird hier so lange dauern hier. Quelle der Weisheit. Niemand hat ein Level up. Schade. So, äh. okay, eins davon hat eine andere Farbe. Ich weiß jetzt aber nicht, welcher war. Ich glaube, das hier geht weiter und dann blau ist, damit wir rauskommen, oder? Bitte sagt mir das. Ich habe jetzt kein Problem hier mit die ganzen Bosse nochmal zu bekämpfen, aber muss eine Menge galt um voranzukommen. Ah. bedeutet das damit kannst du den Ort verlassen, möchtest du das tun? Ja. Okay. Gerne. Sieht es auch nicht so aus, als hätte ich irgendwie weitergehen können, ne? Meine mit eine Menge galt meine ja falsch galt Hier ja, sieben Stück habe ich. Also muss ich muss ich ja so oder so mehrmals reingehen oder was? Oh, das ist etwas, das ich nur hier bekommen kann. Das ist aber also bestimmt wichtig und gut irgendwie, ne? hier auch glaube ich gut ich weiß jetzt gar nicht wie lange ist denn das jetzt hier alles muss mal ganz kurz gucken ich habe jetzt hier so ein paar dinge aufgenommen aber das sind kann ich jetzt nicht sehen äh 13 minuten dann hier aber gut ich werde ansehen ich nehme an das ist genug für ein part erstmal ne? und im nächsten part gehen wir dann weiter und gucken mal wie wir hier weiterkommen, ne? Ich nehme an, ich brauche eine Menge hiervon, um weiterzukommen, weil da stand jetzt sowas, eine Menge Galt, um voranzuschreiten. Also, ich nehme an, ich muss mehr von den Dingen haben, ne? Würde ich jetzt mal raten. Also, ja, gut. Dann sage ich, wir machen weiter, wenn wir weitermachen, ne? Also, entweder bis gleich oder bis zum nächsten Part. Tut dem, tut so oder so irgendwie abonnieren, liken und kommentieren. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann, ja. Tschüss, bis irgendwann. Und da haben wir schon wieder einen neuen Boss bzw. einen alten neuen Boss und ja, bin schon wieder hier reingegangen, habe ja, weiß nicht, einige andere Wege genommen und ich habe so das Gefühl, wenn andere Wege geht, dann kommen auch andere Monster. Ne? ich habe schon gegen irgendwas anderes gekämpft hier, hier, das hier, aber ne, aber weil ich das da irgendwie voll klein aus das Ding und habe gedacht, da wäre es ein normaler Gegner, aber habe ich voll viele Erfahrungspunkte bekommen und ja. Ich gemerkt, das ist ein Boss, aber war innerhalb einer Minute erledigt, deswegen habe er jetzt nicht verpasst. So, hier haben wir ein Gigantomonster, weil er hat das den zauber glaube ich, immer ist. Ne, wir macht man natürlich hier live platt. Hab natürlich wieder einige Sachen hier gekauft und so ne? magische Augen und so, auch wenn ich das nicht brauche. Wenn ich repeat in der Gruppe, und ja, schnappen wir uns den hatte Boom. So. fällt die ganze Zeit um. Steh auf, danke. Steh auf. Hey, ich hatte doch Dings aktiviert Oh Gott. Flush, okay. Flush. Oh Mann, ehrlich. Ich kann ihn schon wieder nicht treffen. Okay, hat ja null TP. Wie ist denn das passiert? Oh mein Gott, fällt die ganze Zeit um wie ein Idiot. mal so, und ich bring's das Ich glaube nicht, Bin überhaupt nicht getroffen. Er ja. ja, ist natürlich nervig. Der kippt die ganze Zeit um. Kann ich ja gar nicht treffen so. Ich habe ich werde heute mit der Dungeon fertig oder erreicht wenigstens irgendwie ein Checkpoint oder was weiß ich irgendwas. Habe ich mir extra heute vorgenommen. Hm, hm. Oh, der Hintern, gut euch mal den Hintern von dem Teil an. Ah, oh, ich bleib doch mal. Ist ja überhaupt nicht nervt wo so. Aber jetzt haben wir den so einen Rhythmus drin, ne? okay irgendwie habe ich keine fähigkeit mit der irgendwie erst so in der luft rollen kann auf dem bein zu bleiben ich weiß nicht wieso ja, irgendwie nicht jeder oder da funktioniert das nicht bei jedem ich habe jetzt schon alles mögliche ausgerüstet und ja der Ding ist übrigens tot und ja gar oh, kein level up. ab so, leckerei leckerei da ja, guck mal sind ja wieder verschiedene ausgänge ja okay äh, gehen wir nach rechts lang glaube ich und oh, wieder ein neues gebiet gut dann schneide ich euch wieder rein wenn ich im boss sehe bis gleich und oh, noch ein boss hi muss was das ding das den adus geforscht hat Ausbrecher gedenken. Ja. Wow, da sind wieder ein Alter, alter, alter, alter, alter, alter, alter, alter, ich alter, ich alter, alter, alter, ich nicht guck ich nicht überhaupt nach okay, äh, was? Ah oh man, ehrlich, dass mich irgendwas machen bitte. Oh mein Gott. Komm her. D, d, d. No, nein, ehrlich. Der Repeat kann rollen in der Luft. Ich weiß nicht, was das für eine Fähigkeit ist, aber ich habe ist jetzt auch schon einige sachen ja hergestellt aber Creature aber nein ich wir sind gerade am turm des alle natürlich sehr symbolisch irgendwie habe ich gerade gesehen in der aufnahme die wolken sich voll verändert weil man da alle erschienen aber oh die ganzen power haben das gesehen und also ein konter da ja schon wieder und das ding muss man irgendwie kaputt machen ich für die drei missionen ich glaube ich geschafft zufällig bin mir nicht sicher bei vielen Geheimmissionen missionen nicht sicher wie ich die bekommen habe wo in den trophäen glaube ich sogar steht wie man die bekommt Aber ja. Alter Leute passt auf Mann Frau Power macht echt fast immer betäuben kann das sein oh sehr geil jetzt müssen habe ich alle level abbekommen boom boom boom boom boom boom boom boom ich glaube ich kriege jetzt sogar vier punkte pro level ab ne ja kann sein ich glaube ich gehe jetzt immer vier punkte was nicht schlecht ist so ich muss jetzt mal hier wieder das ganze gebiet hier rum erkunden um zu gucken wo die ganzen schatz drum sind bis jetzt, glaube ich, noch kein einzigen falsches geld bekommen. Was ein bisschen doof ist, weil ich habe das Gefühl, ich brauche die für irgendwas. Also ganz offensichtlich brauche ich die für dieses eine Gebiet. Wo steht sie haben nicht genug Geld? Naja, oh jetzt hm. Na, nirgends so was. Ne? Jetzt da aus, da gibt es nur einen Ausgang, alles klar. Dann nehmen wir halt den einen Ausgang. Äh, wo War der jetzt hier? Wo bringst du mich hin? Und jetzt sind wir wieder hier mit dem einen Boss. Hier, ne? Ja, gut, den haben wir schon gesehen. Also, ja, schneide ich hier wieder raus. Ne? Bis gleich, bis wir wieder was Neues finden.